Das ursprüngliche Dragon's Dogma, welches im Jahr 2012 erschien und das im Jahr 2013 folgende Add-on Dark Arisen waren mitunter einer der besten Action-RPGs für die damalige Konsolengeneration und entwickelten sich selbst für Capcom zu einem wichtigen Franchise. Mit dem Release eines Remasters für den PC am 15. Januar 2016 wurde Capcom anhand der Verkaufszahlen und der Verkaufsgeschwindigkeit schwer überrascht. Genauer gesagt war es das am schnellsten verkaufte PC-Spiel in der Geschichte von Capcom. In einem Interview heißt es, dass Capcom mit den Verkaufszahlen des PC-Ports extrem zufrieden sei. Außerdem gibt Produzentin Minai Matsukawa noch vor dem Release in einem anderen Interview an, ich zitiere, wir, also das Entwicklerteam, würden uns freuen, Meinungen und Feedback der Spieler zum kommenden PC-Port zu hören. Das würde die Chancen erhöhen, dass wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Serie fortzuführen. Zitat Ende. Der sehr gute Verkaufsstart und die überwiegend positive Resonanz hat Capcom gezeigt, dass die Gaming-Welt Gefallen an diesem Franchise gefunden hat und sich gerne mehr wünscht. Bevor ich mit meinen Top 5 Wünschen für einen zweiten Teil anfange, möchte ich noch kurz anmerken, dass ich mir durchaus der Existenz von Dragon's Dogma Online bewusst bin, diesen Teil jedoch nicht zur Hauptchronologie zähle, da es sich hier um ein MMO handelt und daher aus meiner Sicht als parallel existierender Teil gehandhabt werden sollte. Damit genug des Vorworts, hier kommen meine Top 5 Wünsche für einen nächsten Dragon's Dogma-Titel. Fangen wir an! Nummer 1 Crafting Das Craften von Waffen und Rüstung fehlt im ersten Teil beinahe komplett. Es gibt höchstens die Möglichkeit, sein bereits vorhandenes Equip gegen Materialien und Geld bzw. Riftpunkte zu verbessern, aber das war's auch schon. Für ein Open-World-Action-RPG wie Dragon's Dogma ein ziemlich mageres Feature, um ehrlich zu sein. Ich fände es cool, wenn man im zweiten Teil Equip komplett selber craften könnte und sich nicht immer auf den zufällig ausgewählten Loot in den Truhen verlassen müsste. Außerdem wünsche ich mir, dass zumindest Waffen eigens mit Magie durchdrängt werden können und dann einen entsprechenden visuellen Effekt aufweisen. Beispielsweise ein dauerhaft brennendes Schwert, das beim Craften mit Feuermagie durchsetzt wurde und auch zusätzlichen Feuerschaden an Gegnern macht. Das Crafting-System sollte aber nicht zu simpel ausfallen, das heißt alles einfach so schmieden können, solange man nur die Rohstoffe und das Geld hat. Da Dragon's Dogma sich an westlichen RPGs orientiert, sollte es sich auch hier an den in westlichen RPGs bevorzugten crafting system orientieren. Damit meine ich, dass man verschiedene Stats wie zum Beispiel Schmiedekunst hat, welche einen bestimmten Mindestlevel für das jeweilige zu craften Equip haben müssen. Ich persönlich mag solche Systeme generell, weil sie meiner Meinung nach das Crafting an sich ein Stückchen weit schwerer machen und sich das Herstellen von Equip so belohnender anfühlt, aber das ist nur meine Meinung. Nummer 2. Entscheidungen Die Dialoge in Dragon's Dogma bieten meiner Erfahrung nach wenig Entscheidungsfreiheit und sind oftmals unglaublich langweilig. Das Ganze wirkt durch die komplett hölzernen und emotionslosen Gesichter der einzelnen NPCs zu einem Feuerwerk der Lethargie. <lacht> Gleiches gilt auch für die Quests, welche im Grunde entweder aus der Tätigkeit Monster zu killen oder Sachen zu looten oder NPCs anzuquatschen bestehen. Nur an wenigen Stellen im Spiel lässt man euch die Entscheidung über den weiteren Verlauf der Geschichte, was ich sehr schade finde und für den zweiten Teil hätte ich gerne viel mehr solche Entscheidungsmöglichkeiten. Ich fände es spannend, wenn es gute und böse Entscheidungen geben würde, die auch Einfluss auf das Verhalten der Gesellschaft haben, vielleicht sogar Entscheidungen, die einen in die moralische Zwickmühle stecken, wo man weiß, dass man das Richtige tut, es sich aber dennoch böse anfühlt oder drastische Konsequenzen mit sich bringt. Diese Freiheit und Tiefe fehlt mir im ersten Teil fast komplett und sollte meiner Meinung nach im zweiten Teil stärker ausgebaut werden. Nummer 3, Mounts Die Welt von Gransis ist relativ groß und gerade am Anfang muss man sehr viel zu Fuß laufen. Später wird dieser Umstand nur ein wenig durch das dürftig ausfallende Fast Travel System verbessert. Für alle die nicht wissen, wie das Fast Traveling in Dragon's Dogma funktioniert, erkläre ich das hier kurz. Anders als in anderen Spielen könnt ihr hier nicht per Map zu Locations reisen, die ihr schon einmal besucht habt, sondern habt bestimmte Reisesteine, mit denen ihr euch zu Zielkristallen, die ihr vorher platziert habt, teleportieren könnt. Davon findet ihr aber im Verlauf des Spiels auch nicht allzu viele. Die einzigen beiden Ausnahmen, was Fast Traveling betrifft, sind Casades, das Dorf, in dem ihr startet, und die Hauptstadt Granzhoren. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass man selbst im Endgame noch viel latschen muss, auch wenn man in gewissen Zielgebieten bereits war. Versteht mich nicht falsch, bis zu einem gewissen Grad habe ich nichts gegen den Wandermarsch durch die idyllischen Landschaften, weil man so viel von der Schönheit und der Population der Welt mitbekommt, aber nach einer gewissen Zeit ging es mir persönlich langsam auf die Nerven und der unglaublich schnell schwindende Ausdauerbalken sowie die Vasallen haben es nicht gerade erträglicher gemacht. Haltet die Klappe! Bitte haltet einfach nur die Klappe! Meldet euch doch nur, wenn es wichtig ist. Einer meiner sehnlichsten Wünsche für Dragon's Dogma 2 wäre die Möglichkeit, die Welt anhand von Reittieren schneller und effizienter zu bereisen. Dies wäre meiner Meinung nach der ideale Kompromiss zwischen Fast Travel und dem Reisen zu Fuß, da man hier zwar schneller vorankommt, jedoch aber immer noch genug von der Welt sieht, damit sich die Arbeit der Designer lohnt. Ergänzend dazu fände ich persönlich die Idee von Flugmodes besonders ansprechend. Wer würde nicht gerne auf einem Greifen oder ähnlichem durch die Luft segeln und vielleicht sogar epische Luftkämpfe mit Drachen abhalten? Damit Flugmounts aber Sinn ergeben würden, müsste die Möglichkeit des Reisens in die Story eingebunden werden und vor allem müsste aber die Map von ihrem Aufbau drastisch weitläufiger gemacht werden. Die Map des aktuellen Teils ist, abgesehen von dem Bereich rund um Granzoren und im Ahnenhügel, nicht großflächig genug, als dass sich Flugmounts sinnvoll einfügen könnten. Versteht mich auch hier bitte nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, dass die Map nicht groß sei, sondern einfach nur zu wenige weitläufige Areale hat. Oftmals wandert man durch Täler, Wälder oder Höhlen, was nicht gerade flugfreundlich ist. Nummer 4. Diversität Während die begehbare Welt des ersten Teils groß ist und ein paar verschiedene Locations bietet, ist sie meiner Meinung nach dennoch stark begrenzt. Man streift oft entweder durch Ruinen, halboffene Wälder oder Prärie und daneben gibt es kaum anderes zu sehen. Sicher existieren noch die Berge, wobei diese eher felsigen Hügeln als einem Gebirge gleichen, und auch Gebiete wie zum Beispiel die Klippen von Bartha gibt es. Diese unterscheiden sich aber aus meiner Sicht nicht allzu stark von den sonstigen Örtlichkeiten. Auch die Insel Finstergram bietet zwar auf den ersten Blick einen erfrischenden Eindruck, welcher aber nach einiger Zeit wieder abklingt, wenn man sich der Tatsache bewusst wird, dass es sich hierbei auch nur um eine Ansammlung von Ruinen handelt. Es heißt, Gransis ist nur eine Provinz der Halbinsel Liogran. Das bedeutet, dass die eigentliche Welt weit, weit größer sein muss. Das bietet unendlich viel Potenzial für eine breite Vielfalt an Gebieten, die man besuchen könnte. Für Dragon's Dogma 2 würde ich mir eine kontrastreichere Welt wünschen, zum Beispiel Vulkangebiete, in deren vermehrt Drachen hausen und wo man nie sicher vor Vulkanausbrüchen ist. Oder verschneite Berggipfel, die neue Monster wie zum Beispiel Yetis beherbergen. Oder vielleicht ein gigantisches, schwebendes Felskollektiv, auf den zahllose geflügelte Monster anzutreffen sind. Apropos Monster, wenn man einen Blick in das offizielle Artbook wirft, sieht man, dass Capcom noch so einige Monster in Planung hatte, welches aber leider nicht ins finale Spiel schafften. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja Frostriesen dann im nächsten Teil. Auf jeden Fall besteht in diesem Bereich viel Potenzial. Nummer 5, Koop-Modus da ich bereits lange vor Dragon's Dogma ein großer Monster Hunter-Fan war, erwartete ich beim Release der Ursprungsversion damals im Jahre 2012 natürlich irgendeine Art Multiplayer. Ich hatte Hoffnung und Erwartung gehegt, nur um dann enttäuscht zu werden, als es hieß, es gäbe keine direkte Multiplayer-Funktion, sondern höchstens das Vasallensystem. Daher wünsche ich mir wenigstens für den nächsten Teil eine direkte Multiplayer-Funktion. Diese sollte meiner Meinung nach jedoch als eine Art separater Modus agieren, das heißt getrennt von der Einzelspielerkampagne existieren. Der Grund hierfür ist relativ naheliegend. Wenn man im Koop spielt, lenkt man sich nur gegenseitig ab und albert herum, was bei einem eher storylastigen Spiel wie Dragon's Dogma kontraproduktiv wäre. Deshalb ja auch ein separater Modus, in dem man fernab der Hauptgeschichte die Welt mit Freunden bereist und dabei speziell zugeschnittene Multiplayer-Quests erfüllt. Die Quest-Belohnungen würden dann natürlich auf die jeweiligen Hauptspielstände transferiert. Ein Splitscreen-Modus würde ich auch willkommen heißen. Das beste Koop-Erlebnis ist doch mit einem Kumpel gemeinsam vor dem Bildschirm. Leider wird dies relativ unwahrscheinlich passieren, da der Splitscreen-Modus ein aussterbender Modus ist, zumindest was triple titel angehen. Das waren meine Top 5 Wünsche für einen eventuellen Nachfolger von Dragon's Dogma, wobei ich ehrlich gesagt noch so einige Punkte mehr hätte, die ich mir wünschen würde. Was wünscht ihr euch für einen zweiten Teil? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich tierisch über ein Like oder Abo freuen. Mein Name ist Yokai und ich wünsche euch noch eine frohe Drachenjagd. Ciao! Reife? Reife? Was ist Reife?